Yo soy partidaria del ataque total. Martillo es mi apellido. <laughs> ¿Qué? ich, Das ist die beste Monster haben ein starkes Territorialverhalten. Vergesst das nicht. Wenn du es schaffst, einen ahnungslosen Barrel in das Habitat eines Diablos zu locken, wird dieser sein Territorium aufs Ärgste gegen den ungewünschten Neuankömmling verteidigen. Dann lasse ich das die beiden unter sich ausmachen, lehne mich zurück, rate mir ein Steak. Ein Steak und warte darauf, dass ich meine Beute zerlegen kann. Der Kreislauf des Lebens. Jun San. For on his quest. Everyone seemed to have their own little strategy, so I thought I'd share mine. The others seemed to like it. Listen, if you got the right mantle, it helped lure monsters to exactly, exactly where you want them. Und dann sprang ich einfach auf den Rücken des I turn around, and he's there. Wie the Franzosen sagen würden, je suis monté. Je suis monté like this, up here like this. <lacht> da muss man nur zusehen, dass man nicht abgeworfen wird. Oh, sie lo que mejor se me da. Maniac. Es war ein Wunder, dass es überhaupt noch was zum Looten gab. Nach Battle, we went to the Lobby, to zu <lacht> <lacht> あの、das ist ein echt krasses Rüstungsset. Aber que te dir etwas. Die Armaduras sind für Kinder. Ich mag mein Martillo. The hammer! Oh, der Hammer! Oh, der Hammer! So dachte ich, ich werde einen Ich sie zu einem Armwrestle. Vaya, vaya, que pena que no pueda ganar. Biceps, no?